Hallo, ihr Lieben! Ja, wie ihr seht, habe ich mir schon meine Kalender hier wieder bereitgestellt. Und zwar wieder den von Christina und den von Manuela und natürlich den IKEA Adventskalender. So und die App habe ich natürlich auch schon wieder aufgemacht und ich glaube, ich fange auch mit dem IKEA Adventskalender wieder an und wir tippen einmal auf los Also hier haben wir auf jeden Fall die zwei und wenn ich jetzt die Kamera drüber halte bei dem Mäuschen hier eigentlich ist das die sieben, aber da tut sich was, sonst gucke ich mal Ja, nehmen wir halt die sieben, ist ja nicht so gut Achso Ah, ja. Okay, er galoppiert die Maus einmal los und ich öffne einmal das Türchen und jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier besser hinkriege als bei der 1 gestern. Das war jetzt hier schon der 7. Ne? Ja. ja, das geht schon mal viel besser. Und wir hatten ja gestern gesehen, der Kalender ist ein bisschen schief, aber es macht nichts. Und hier haben wir heute so ein Sternchen, auch wieder mit dunkler und weißer Schokolade. Und mh, in der Mitte ist auch so eine Art nougat und nougat Ja. Und die sind ja eigentlich jedes Jahr lecker. Oh, da könnte ich mir gleich vorstellen, dass das ein Rezept ist. Was ist jetzt passiert? Mh. Vorsichtshalber, ich gleich mal auf das Für Skandinavier bedeutet Milchbrei, Gemütlichkeit, Winter und offenkundig Weihnachten. Gerade bei den Schweden ist die süße Reisspeise seit Jahrhunderten ein wichtiges Gericht, das ganzjährig serviert wird, jedoch beim Weihnachtsmenü nicht fehlen darf. Okay, dann kann man hier zum Rezept gehen. Ich nehme mal an, das wird ein einfaches Milchreisrezept sein, oder? Genau, Rundkorn, also Milchreis. 300 ml Wasser, einen halben Teelöffel Salz, 700 ml Milch, eine Zimtstange, anderthalb Esslöffel Zucker, 15 Gramm Butter und gemahlener Zimt zum Bestreuen. Und ich zeige es euch einmal, ich hoffe ihr könnt es erkennen, also die Kamera, bitte einmal scharf stellen. Na, ich glaube besser wird es nicht, ich hoffe ihr könnt es erkennen. Ja, und ich würde sagen, für mich ist das ein klassisches Milchreisrezept, wobei hier steht nicht umrühren und aufpassen, dass der Reis nicht anbrennt, den Reis zugedeckt bei geringer Hitze warm halten, bis die Milch vollständig aufgesogen wurde. Aha. Und das ist der einzige Unterschied. Es wird wesentlich länger äh, gekocht als unser Milchreis. Und hier unten ist ein Plus, so ein Playzeichen, ich guck mal, vielleicht gibt es ja dazu noch ein Video sogar. Achso, nee, da geht es dann weiter im Rezept einfach. Und ja, den Topf dann vom Herd nehmen und dann nochmal quellen oder ziehen lassen. Dann Zucker und Butter äh, unterrühren. Warm mit Zimt bestreut servieren. Ja. Wie gesagt, eigentlich ein Milchreisrezept, nur eben viel länger gekocht und dadurch wie ein Brei. Ja, auf jeden Fall ganz cool. Ja, schön, dass es hier auch Rezepte drin gibt. Der kommt wieder an die Seite. Und heute fange ich mal umgekehrt an. Nicht mit Milchreis. Und hier sind Stifte auf jeden Fall drin, entweder auch wieder Bleistifte oder, weiß ich nicht, das hier, das ist wie so ein Fläschchen, keine Ahnung, das fühlt sich komisch an, das fühlt sich irgendwie auch an wie eine Flasche, glaube ich aber irgendwie nie, weil es relativ leicht ist, Man hat so einen großen viereckigen Deckel oder so, ja, ich gucke einfach rein, aber ich glaube, mit den Stiften sind auf jeden Fall richtig. Und auf jeden Fall ist es super gut zugeklebt. So, und, aha, das Teil, ah, To-Do-Liste, das ist ein Stempel. Und da hat man hier so eine To-Do-Liste. Und dann geht man einmal so auf ein, hat der hier jetzt Stempelfarbe drauf, ja, der hat anscheinend... also man muss erst ins Stempelkissen und danach äh, kann man eben irgendwo hinstempeln und dann hat man hier eben so eine To-Do-Liste und kann dann da kleinen Sachen reinschreiben und abkreuzen, also ist zum Beispiel cool, wenn man sich so ein, ähm... ach sag doch schnell, ein Planer oder so machen will in klein also in Kalenderform zum Beispiel den Kalender, den ich gestern bekommen habe äh, von äh, Manuela, da würde das gut reinpassen, weil das ja so kleine Kästchen waren, dann könnte man sich äh, für manche Tage so ein To-Do-Ding für die Woche zum Beispiel und dann äh, kann man sich das immer abkreuzen Ja, auf jeden Fall ganz cool <lacht> Ja, das ist eine Flasche Tatsache und zwar ist das eine Flasche eigentlich für äh, E-Zigaretten, für Liquids. Mir ist diese Flasche allerdings für Liquids viel zu klein, weil ich nehme nämlich immer diese Riesenflaschen, da habe ich nämlich länger was von, da muss ich auch nicht so oft mischen. Aber damit kann man natürlich andere coole Sachen machen, ich kann da äh, Farbe zu anmischen und hier vorne hat man ja so einen Tropfer und dann kann man da so gezielt Pünktchen zum Beispiel setzen. Dafür würde ich das auf jeden Fall benutzen. Also nicht für Liquid, aber trotzdem kann man natürlich solche kleinen Fläschchen immer gut gebrauchen. Und wie gesagt, diese, äh, diese Tropfer vorne, die sind echt praktisch. Normal sind die gedacht, dass man, ich zeige euch das mal, dass man eben hier in diese Teile zum Auffüllen, dass man da gut reinkommt. Ne? Da passt halt dieses Teil super rein. Und dann kleckert man nicht überall rum. Aber genau, so. Und wie ich schon sagte, Stifte. Und ja, wie gesagt, Stifte, ich kann wirklich nie genug Stifte haben. Und das ist wieder hier so ein Bleistift mit äh, so einer Mine, wo man halt hinten drauf drückt. Und so sieht der aus. Schwupp, auch mal ins Bild halten. Ne? Und dann haben wir hier noch einen. Und dann muss ich mal gucken, da ist vorne. Ach so, das ist im Deckel, hat der hier so ein so einen Schutz noch mit drin. Schwupp. Dass die Mine noch vom Austrocknen geschützt ist. Das ist auch cool. Und ich denke, das ist so ein Fineliner. mal. Ja, genau, das ist so ein Feinliner Und der malt wirklich schön fein. Ja, und da seht ihr mal, dass ich überhaupt gar nicht malen kann. Also nicht mal irgendwas gut nachzeichnen oder so. Ja, damit habe ich es einfach nicht. Kein Talent für leider. Ja, und er ist einfach hier mit so einem Farbverlauf. Ja, auf jeden Fall schick und Sachen, die man auf jeden Fall gut gebrauchen kann. Vielen Dank, meine Liebe. So, und wir kommen zu Manuela mit dem Päckchen Nummer 2. Das glänzt alles so ein bisschen. Ne? Und ja, sie hatte mir gesagt, dass sie alles in Zeitungspapier verpackt, der Umwelt zuliebe, finde ich auch völlig in Ordnung. Ich äh, mag zwar immer gerne Weihnachtssachen mit Weihnachtsgeschenkpapier und, äh, aber, also wenn ich was verschenke, auf jeden Fall. Aber ich finde das völlig in Ordnung, dass sie da an die Umwelt denkt, das sollten wir viel öfter tun. So, und ich schaue mal, ach cool, guck mal, die ja, sie weiß natürlich, dass ich Igel total liebe und hat mir hier zwei solche Tütchen mit einem Igelchen drauf eingepackt und dann hat man noch ein süßes Schild, auch wieder mit dem Igel, wo man dann auf der anderen Seite nochmal was draufschreiben kann. Ja, mega süß! Ja, muss ich mal gucken, wer die bekommt, die werde ich bestimmt nicht so schnell verschenken. Sie hat mir auch letztens Fotos geschickt, sie hat nämlich einen kleinen Igel bei sich zu Gast im Garten. Der war auch mega süß. Ja, vielen Dank. Sehr passig. Ja, und auch heute habe ich wieder eins von meinen Rotbäckchen-Säften. Und hier ist Sehkraft mit Beta-Carotin mit Vitamin B2. Und das, ja, und das ist zur Erhaltung der Sehkraft. Ja. Und die Dinger sind halt wirklich immer erstens sehr lecker und zweitens ähm, ja, sind die immer voll mit Vitaminen ähm, Ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir so eine große Flasche hole, dann mische ich mir die eigentlich immer äh, eins zu eins mit Wasser, weil mir die eigentlich ein bisschen zu süß sind Aber nichtsdestotrotz, äh, wenn ich bei dm bin, dann hole ich mir meistens eine kleine Flasche und äh, die ersetzt dann mein halbes Frühstück sozusagen, also Müsliriegel und das. Und das war dann mein Frühstück. Wenn ich es eilig habe und viele Wege habe, dann mache ich das immer. Genau, und den werde ich natürlich gleich trinken und werde auch meine andere Hälfte noch von meinem Schoki aufessen. Ja, ihr Lieben, äh, das war mein Türchen Nummer 2 und ich sage bis morgen. Tschüss.